Na, nicht gehalten. Aber gegen solche eine zu rennen ist fast unmöglich. Man bricht nicht durch, gerade wenn man sich vorstellt, dass man weiter der stehen, die entsprechend den Druck ebenfalls auf Stand halten können. So, in solch einem Fall ist es natürlich... So dass eben ein Schwertkämpfer auch einer mit einer Dalak steht oder mit einem Gär, um zu versuchen, diesen Schild mal aufzubrechen, wie ich eben schon erklärt habe. Man versucht mit dem Gär unten den Schild wegzudrücken, dass er oben nach vorne klappt oder von entsprechend Platz hat. Oder mit der Dalak oben einzuhaken, um eine freie Stelle zu.